Das getriebe mag es zieht uns an, das Gedränge, das Geschiebe, ach, da geht's um Rann. Die Lüsterhäuser Teufel holt, die Nachtluft tut so wohl. Wenn der Mond, wenn der Mond, wenn der Mond, dann schön vom Himmel hoch herunter. Da werden wir erfunden, unter, da geht's rauf und runter. Wieder uns, wieder uns, immer drin, das bringt uns, wir durchs Leben, das ist was Schönes. Nachts so viele Damen, wo gehen die bloß hin? Neugierig, wie viele fragen, dass sie gar nicht ruhen. Lächeln brauchen wir alle zusammen, wir haben viel zu tun. Und, und außerdem, in die ja sehen, die Nachtluft macht uns schön. Wenn, wenn der Mond, wenn der Mond, wenn der Mond, Mond, der Mond, Mond sein Himmel hoch herunter, da werden wir erst munter. Da geht es drauf und runter, wiederholt, wiederholt, überdringt, wieder dann springt und springen wir durchs Leben. I can't seem to give I just feel do. Den und auf dem Podium singen sie die Melodie. In der Mund, wenn der Mund, wenn der Mund, der vom und, herunter, wir munter, drauf und runter, Malaga vergnügte Portion kavia aß, trauste flott mit einem Mal eine Dame ins Lokal. Rotblom voller Schopf, Heißt sich mir das Blut zu kopf. Diese Dame setzte sich an meine Seite keck, trank mir meinen Wein und aß mir meinen Kurvia weg. Doch das hat mich nicht geniert, weil sie mich elektrisiert, als wir kaum einen Blick getauscht rief ich weit, mich hat ich Die Blut deines rotblonden Haares, dein Auge, dein leuchtendes Klores, komm mit mir, du beim Wunderbares, zum Manzanores, zum Manzanores. Und wer so fühlt sein heidesches Amant am Montanore. Als ich leise ihr die Wörtchen hat geraunt in's Ohr, sprach sie lachend: "Lieber Herr, sie komm mir Spanisch vor." Das ist alles ja ganz schön, doch wo du ins Ausland gehst, gehst du mir, wir doch zusammen. Nummer 6, da. dort entfosen wir genau wie in Hispaniens denn mein Lieber, steht ja hinter einer schönen Wand. Sehen Sie wohl, da haben Sie schon die gewünschte Illusion, was am nur schmeckt macht auch das frähe Ich fühle in der Flut ihre Zahres, mir blitze ihr Auge ihr Klozes, so es in Spanien die war. am Manzonores, am He brought them in as I'm not willing to that den Reis, der im Inneren hast doch die Liebe und ihre Freude sicher erlebt. Wissen wir uns nicht, hast du die Flamme der Liebe entzündet und sie gestürzt auf ein Kind, lehrt mich geblieben das Herz eines Mannes, lehrt Ach, wer, die so wie oder Was was <lacht> Geht es drauf und runter, wiederholt, wiederholt, wiederholt. gar nicht ruhen. Lächeln draußen, wir alle sagen, wir haben viel zu tun. Und außerdem, wie wir ja sehen, die Nachtluft macht uns süß. Wenn der Mond, wenn der Mond, wenn der Mond, Mond seht ihr vom Himmel hoch herunter, da werden wir erst munter, da geht es drauf und runter. Wiederholt, wiederholt, wieder, und, wieder und, über drin, seit Friedens bringen wir durchs Leben, da sind was anderes geben, als sonst. Ach, ein den in dieses Sabarins. Rechtse, links im Pupchen auf dem Kanapee. Und auf dem Podium singen Sie, die Leute. Melodie. Wenn der Mutter, wenn der Mutter, wenn der Mutter, der vom Himmel geht es und runter. der der der